Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist an die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir die fünfte Arena-Leiterin Papella erledigt und haben unseren fünften Orden hier bekommen. Geil, ne? und ja, wie ihr vielleicht sehen konntet, ich habe mich wieder ein bisschen so umgeändert, so im Stil her. Und ja, ich habe jetzt gerade in dieser Boutique hier alles Mögliche gekauft, was irgendwie Feuer war, also weiß ich nicht von der Marke Feuer, sage ich mal. Nehme ich mal an und ja, mit diesem Outfit gehen wir jetzt noch mal ganz kurz nach Fair Ballet und gucken, ob dieser eine Typ jetzt irgendwie was sagt. Also, wenn er jetzt nicht sagt, irgendwie du bist Feuer und Flamme und hast das Feuer des ewigen es in dir, dann weiß ich auch nicht. So, ich mag ja meinen Augen kommt. Traum, was für ein toller Look! Ich fühle mich als wäre ich selbst ein Pokémon Cool, dieses jetzt hat das Feuer Pokémon in mir erweckt. Ist ein kleines Dankeschön für ihn sehr. diese dml die Attacke Akrobatik, die im Gegner mehr Schaden zu, wenn er entweder kein Eid trägt, das war so schon eigentlich wert, würde ich sagen. Also, was mir in den Kopf gegangen ist, angenommen, mich verschlingt ein Urgel und dieses wird danach von jemandem gefangen. Dann, dann nicht ja so ebenfalls ein Pokal oder weil ich das erste Mensch überhaupt der jemand ein pokéball gefangen wurde, würde mich das gemeinsame Schicksal nicht irgendwie zu einem Pokémon machen. Nicht wirklich, oder? Schade. das stellt sich hier die wirklich tiefgründigen Fragen. So, wie weiß man, wenn ich das mal jemanden beibringen dann kann, auch bestimmt jemand lernen. Akrobatik, aber Igni oder Wieder schon fast mehr zu irgendwie passen. Ich irgendwie so weil sie nicht Flugattacken, habe ich so ein Gefühl. ich sowieso nicht einsetzen. Also kommen wird zwar nicht so viel abziehen weil der meistens mal ein item trägt aber was soll's? Ähm, gibt es noch irgendwas was ich vielleicht beibringen könnte so dampf das ist da glaube ich stärker als nee, schaufel wollte ich genau Waldwechsel. wechsel ähm... ja, wangen bringt jetzt auch nicht mehr so ne also hm, ja, wenn ich mir irgendwann Kopf drum machen sollen Ich werde jetzt mit den Klamotten erstmal rumlaufen, weil ich keine Lust habe, jetzt noch mal in den Salon zu gehen und mich hier umzugestalten. Also ja, ist Ich habe schon im letzten Part gesehen. da ah, wie gefällt ihm mein neuer Look, hä? Wer bist du? Ich so, um zu gaffen, da freut ich meinen Anblick jetzt, wo ich kein Challenger bin. Ach ja, da war ja was. <lacht> hast du wirklich nichts besseres zu tun äh, gerade nicht nee. hm, vielleicht hast du sogar recht damit da ich disqualifiziert wurde hast du stets deinen gefährlichen gegner vom als deinen gefährlichsten gegner vom Hals. ok aber denke ja, ich dass ich aufgegeben aber ich muss einfach schämt werden für den liga präsidenten deshalb werde ich ihn darum bitten mich wieder an die Arena challenge teilnehmen zu lassen und da ist sie Oha, wen haben wir denn da pink ah, bist du der neue arena -Leiter, oder was das ist mal ein strahlendes Pink. Der Junge nimmt kein Blatt von dem und ein bisschen verschroben ist er auch. Das Zeug von Charakter, so mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Was? Pink, Pink. Von Kopf bis Fuß Pink. Herzlichen ja, Glückwunsch, jüngchen Was? Sie sind doch papeller nicht wahr? Was in aller Welt sollte das eben? Olive hat dich schamlos ausgesucht und dich, upsala, und Sterne für sie sammeln zu lassen, richtig? So, zum Glück habe ich eine Aufnahme neben ihr e stehen. Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, was du fühlst. Die Verzweiflung steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht aus dieser Miserie helfen. Ich muss musst nur mit mir kommen. Bereit sein Einsatz zu zeigen. Kannst du das Jungchen? Das kann ist das ihr ernst, stellen sie etwa mein Können in Frage. Natürlich, natürlich kann ich das. Ich werde ihnen zeigen, was in mir steckt. Sie werden schon sehen. Und dann bringe ich sie dazu, mir alles zu fahren, was sie über den Wunsch gerne wissen. Wir, wir verabschieden uns fürs erste Kindchen. soll sich als nächstes auf Route sieben begeben und nach Kirchester weiter reisen. Weiter reisen. Okay, der Typ trägt pink. Yes. Perfekte Wahl, weil es, wenn ich mit pinken Klamotten, ich glaube, da werde ich mal ausprobieren. Den Schild mit meiner Charakterin einfach nur pinke Klamotten und dann gehe ich mal in die Arena rein. So 7 Route 7, alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Na, guck mal, warte mal. Hier ist doch irgendwo ein Mädchen, dass ich irgendwie dings übergeben musste. die Ist nicht mehr hier, mein die bobt hier nicht oh, bei hallo na wie geht's voran mit den arena -Oren? ich habe schon fünf ja. ich habe diese antike stadt vom pasbek jetzt von oben ist unten untersucht aber ich weiß noch immer nicht welche beiden pokémon hinter dem schwert und dem schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten so viel ist es noch klar hm. unklar vielleicht hilft es wenn ich mir noch mal die in der schatzkammer ansehe carbon oh, und jetzt hat jemand die in der luft gehackt nicht schon wieder was in aller welt war das dort geräusch eben kam aus dem klaus stadion den stein befinden sich das energiewerk des liga präsidenten oh, eine energiequelle hier was zum äh, was ist denn los Mein energiequellen detektor schlägt aus das heißt weiß dass man ihr pokémon deiner maximieren kann dann ja, habt ihr diesen Knall auch eben gehört? Wo sie führt, wahrscheinlich wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich es unternehmen, können sie nicht mitten in den Klassikern ein Pokémon deiner maximieren. Im Ernst, das sollte ich besser aus mitteilen. Gute Idee, ich komme auch mit. Sonst verläufst du dich nur wieder. Das kaum man warten, dich beim Turnier nach der Arena Change anzufallen und lass das hier uns erwachsen. Mach dich auf den Weg nach Kirchester damit du dir den nächsten Orden starten kannst. Okay. Oh nein. Hey, da auch. Oh. oh Gott. Warum? Äh, tschüss. Ich glaube, ich habe da was Wichtigeres zu tun. <lacht> ich mal gucken, ja. klar schade ne? Ich weiß, da ist wahrscheinlich jetzt nichts, aber mal schauen. Äh, ich sehe niemanden Wichtiges. Okay. Dann gehe ich eben wieder. Ja da war schon wieder hopp Ich will nicht, ich will nicht. Ich will aber bestimmt kämpfen. Wieder schon da aus der Bahn rausgekommen. So hallo. Diese Wald halt und das fragen waren zu viel für mich. Ich bin noch total durcheinander. als Moment habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf Route sieben gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Ja. das aber erst Pokémon fangen. Leicht, okay, dann gehen wir mal hin. Ganz schnell fertig, und dann gehen wir weiter. Oder sie mit was fängt er normalerweise immer an? Wer hat er ja sein Team geändert? Ne? Kommt jetzt wieder zu seinem alten Team zurück? Ich weiß es nicht, dann kommen er Daniro, Wenn ich stark genug werden will, um den und einzuholen, darf ich nicht davor zurückschrecken, neue Sachen auszuprobieren was sicher ja schon worauf ich hinaus will wir müssen kämpfen das ist schon wieder ein anderes team man trainer hopp voller dich heraus tromborg jetzt kommt er jedes mal mit neuen ja, oh, gegen kann ich nichts machen also gut dann schauen wir mal wozu mein aktuelles team in der lage ist ich meine es eigentlich gar keine schlechte idee den nee. rivalen immer andere zu geben ne? aber guck mal wir bla ist hoffnungslos unter der schon schaffen so bitte one shot mich jetzt nicht Kampf Kampf erinnert mich irgendwie an den von meinem bruder weil oh gott da ist doch glaube ich voll stark an so der teilt ein okay was sagst du so mein angriff das nenne ich mal saubere leistung ja da ich sagen da könnte ein bisschen nervig werden jetzt aber Raptor wird den Down kriegen, auch wenn er danach irgendwie drauf geht. Oh, jetzt kommen wir nicht mehr so weit. Okay, ich habe einen, hab einen Plan, das fünf Pokémon. So. Oh, du. Also, ich habe Hoffnungen für etwas hier. Wir bla. Schon ein bisschen wieder weg. Na, was? hier? Ich will irgendwie damit rechnen, dass Repto down geht. Also, ich habe da einen Plan. Ich hoffe, der funktioniert. gewalt ja kommt mal so ist ehrlich gesagt nicht so schlimm wenn du down gehst oder nicht okay gut das glaube ich du hast fünf pokémon nämlich so eine chance bekomme ich nicht noch mal so schnell lauch du, du weißt worauf ich hinaus will ne? ich muss drei volltreffer landen in einen kampf und ich werde das ja auch schaffen jetzt hier ja, pass auf eins ja, schon mal sehr gut. Egal, wie oft ich dich wiederbeleben muss oder sonst irgendwas machen muss, um das zu erreichen. Ich krieg da in diesen Kampf hin. Dort sammlen noch einmal volltreffer bitte. Noch ein volltreffer gut. Ich muss das ja nicht in einen Run oder so schaffen, ich muss das in drei dreimal einen Kampf schaffen, ne? Also weil haben wir schon weil wenn das weiß ist das ja eigentlich gar nicht so schwierig ne? so, ähm. jetzt mache ich den hier. wie gesagt das hätte ich nie im leben selber rausgefunden nicht. ich habe bis zum spielende mit dem umgelaufen unentwickelt wo ich mich die ganze Zeit schon irgendwie freue den zu entwickeln und ja das, das bringt irgendwie auch nicht so also ja komm so, jetzt wechseln wir nicht mehr ein In der hoffnung dass du jetzt nicht wieder down gehst. kom fußt auch das noch jetzt ey. Jetzt gerade sehr ungelegen, wenn du mich fragst, aber kommen so kommen jetzt weiter. bitte, nee. als gewalt war schon wieder dieser Angriff ist mir ein bisschen zu stark. Hey. Ich weiß ich, tun kann mich jetzt hier voll in die Länge ziehen, aber. Möglichkeit bekomme ich jetzt nicht mehr so schnell. So, gefühl. So, kannst du mal paralysiert sein? Wie die RNG in diesem Spiel. Jetzt, jetzt gleich wieder folge Vor allem beim Lauch ist immer noch verwirrt. Jetzt, wenn ich jetzt gleich mal angreife, dann... dann es sich wahrscheinlich wieder selber. Und, ey du willst mich hier... Warum funktioniert das nie? Oh, jetzt hat es sich wieder hochgeheilt. Ich krieg da kotzen hier. Ja, ich bin immer noch verwirrt. Ne? Ja. Na, Volltreffer bitte. Sie nahm Volltreffer aus. Oh mein Gott, ey. Ich krieg hier da kotzen. Okay, man mussten du auch so stark sein, ey. Weil er wird kein einziges mal paralysiert auch jetzt gerade. Das war ja wieder so typisch, ey. Hey, da hat jemand hier kaputt ey. an den klamotten aber kannst du vielleicht einmal paralysiert sein das ist jetzt nicht wahr vor allem vor dieser aufnahme habe ich noch mal kurz pokémon schild gespielt um aufzuholen ich wurde verwirrt ich wurde ich habe mich dreimal selber gehauen hintereinander hier kriege ich noch nicht mal paralyse einmal so einmal hey eine Chance hat Paraly Paralyse ist ja nicht die elfte oder irgendwie was mit 30 Prozent mindestens ich muss doch mindestens einmal hier paralysiert gewesen sein. Ach ja, das hat gar nichts. Boah, also du ich muss sterben, nee, geht so nicht. Alter. Der wurde immer noch nicht paralysiert. Was soll hat Ey, Wozu habe ich denn den Paralysiert, wenn er die ganze Zeit nicht? Frustert, ey. warum willst du mich eigentlich und der ist schon wieder durch? Hey, das gibt doch hier einfach nicht der war kein ich glaube der war einmal paralysiert das als Lauch gerade nicht im team war im kampf relax äh. der, der haut den doch weg hat den doch locker weg was jetzt irgendwas Schwächer sein Wäre gut, nun nicht pokémon wäre gut. Ja, habe ich mir schon gedacht, body Slam und jetzt Gott ich bin parallel. Wie viel mal wetten, aber ich werde wahrscheinlich nicht schnell genug sein oder doch? Okay. Gott sei Dank, nach der Logik dürfte ich ja keiner als jetzt mal paralysiert werden. Ne? Ich müsste eigentlich immer mit dem Angriff durchkommen. Oh, das... Regt mich jetzt gerade ein bisschen so auf, ey. Oh du. Okay. Ja, nee, Ja, okay, der war schneller. Doch so, bitte. Lauch. Mal ganz ehrlich. wirst du schaffen. Okay heimzahlung eigentlich nicht schlecht ne will ja eigentlich nicht erledigen aber sein volltreffer bitte das sah gut aus ein Volltreffer, war ja wohl gut hat haben wir erledigt mein gott vor die fraß ich weiß nicht, ob du am Leben bleiben muss oder nicht, aber ich tue es mal auswechseln. Big Talks, du schaffst das schon. Boah, weißt so du, auf so was? Soll ich irgendwie das soll ich irgendwie zufällig herausfinden? Irgendwie, wenn ich hier so casual durch das Spiel ja, wenn ich ne? so irgendwie weiß ich nicht, das, wie ich entwickeln soll. Nee. Na, ich muss jetzt übrigens auch noch gewinnen. Nee, aber jetzt eine gute Idee. Ich glaube, du bist nur Feuer, ne? Doppelt so stark gegen vergiftet Ziel. Ah ja, stimmt, da ja. Ladungsstoß. ja, Ladungsstoß, Ach ja, nicht Funkensprung. Ein Volltreffer. Es kommt da ein Pflanzenstarter, der hat sich schon auch schon entwickelt, ne? Lass mal, lass mal sehen, ja. Nichts gegen über einen Aufholsieg, nachdem man im Rückstand war. Ja, zeig mal. Gott, rum. Ja, das Ding sieht auch irgendwie merkwürdig aus. Warum sehen die Stangen so komisch aus in ihrer letzten Entwicklung? Oh Gott. Obwohl, Gift. Obwohl. Du hast Überreste von mir weggaben Willst du mich auf den Arnehmen? Nein, der überlebt hat auch noch. jetzt Geben wir alles? Hier kommt unser wilder wochenende Pflanzenkraft. Ich bin so cool. Meine Trommelschläge, okay, ich muss eigentlich nur mit irgendjemand, aber schneller sein. So, Big Talks ist gefallen. So, Obwohl Flora ich muss es dann eigentlich schaffen, die paar P noch abzuziehen. Wird ja wohl jetzt nicht irgendwie was lebensgefährliches einsetzen oder schalbe. Abschlag, ah ja, abschlag, dass ja auch noch ne? die Staubbrille nein, so kann ich doch nicht sehen. Da gut und ist höher gelevelt hat sich gefällt mir. Wenn ich mein, Starter muss am höchsten gelevelt sein. cash ach, dieser Soll ich mit dem Angriff wurde besiegt. Wenn ich selbst keinen Durchblick habe, können mein Pokémon natürlich nicht voll aufdrehen und abklotzen. So, sehr gut, endlich. Es ist soweit, Lauch entwickelt sich. Etwas Hilfe aus dem Internet. Und er entwickelt sich zu Lauchsalott. Schön. Das einziger Pokémon, das ich mir von Anfang an festgelegt habe. Also, mein Team kommt jetzt ist es endlich mal da. prenta die viele Schlachten überstanden haben, entwickeln sich zu Lauch zu laut. seine Lauchstange, zieht sich vom Kämpfen zurück. Ich weiß auch den perfekten Namen für der Teil. Eisenabwehr äh, wäre eigentlich nicht schlecht für der Teil, ne? aber jetzt seine Verteidigung ja. 121 Angriff. Wo ich gehe, mehr so auf Angriff habe ich sorge für, so also, ja, komm. Weißt du, bevor wir uns äh, Abenteuer gestartet haben, war mir nicht klar, wie stark mein Bruder wirklich ist. Immer wenn ich im Fernsehen gesehen habe, was den einfach nur war, einfach war, der und einfach nur dieser strahlende Stern für mich. Und zwischen weiß ich genau, was seine Stärken ausmacht, und zwar was mir noch fehlt. Ich mag vielleicht ein bisschen langsamer sein, als du, aber ich bin schon viel stärker als früher. Dank, dass du gegen mich gekämpft hast, macht doch schnell dein Team wieder fit. Okay, danke schön. Jetzt, weißt du, was ich wirklich will, ich will nicht nur gegen meinen großen Bruder kämpfen, ich will ihn besiegen. Ich will Dele und den unschlagbaren schlagen. Du wirst schon sehen, sobald ich mir die Arena in Kirchester geholt habe, fordere ich dich wieder heraus. Hey. Ich hoffe, es dauert noch eine Weile, bis wir Churchester erreichen. Dann, ja hey, guck mal, was wir da haben. Manchmal ist da schon die Stadt. Nee, da kann jetzt nicht sein, und ne? die blockieren ja schon wieder alles. Und so singen wir laut und klar müssen mir wieder Champ ähm, Okay, ich ihn an. Hat mehr AP. Ist so eine Laufstange, nee, du hast immer noch deine Laufstange. Ist wahrscheinlich stärker als mein Starter jetzt, ne? Verteidigung 81. Gut, ist glaube ein bisschen hochgegangen. Und ich weiß auch genau, wie ich dich nenne. Den Namen habe ich mir auch schon sehr lange überlegt. Und zwar, du bist jetzt umgetaucht von Lauch zu so, einem Namen, den ich irgendwie, der ja, irgendwie eine kleine Anspielung an dem Borderlands 3 Let's Play ist, dass ich mit dem Vegas gerade mache. und zwar ich kann aber nur zwölf mache ich so ich hoffe wirklich das passt ich glaube es passt nicht dreck hm. Es gibt doch bestimmt Pokémon mit mehr als zwölf Buchstaben, oder? So. Hm. Oder ich mache das so. So, machen wir so, Herr von Lauch. <lacht> oder? ein bisschen komisch aus aber ah, warum kann ich nicht ein dingen mehr machen hm. Hm. da passt schon wieder nicht. So. So. Alles klar. Herr von Lauch. Anders geht dadurch irgendwie nicht. also nicht. Gut, haben wir das erledigt. Fangen wir noch ein oder zwei Kämpfe ja dran und dann... Weiß nicht, sind wir schon in der nächsten Stadt. Ja, ist eine Route, ne? Okay. Ähm... Hier unten ging es auch irgendwo lang. Okay. weißt ist das? Was bist du? Oh! Mautzinger, du bist eine Entwicklung. Okay. Ich dachte, du würdest dich irgendwie in... Ein und dachte, du würdest dich irgendwie ins billig hat einer Galar-Version oder so verwandeln. Man scheint nicht. Warum ist das Viech so stark? Ja, ich würde sehr begrüßen, wenn du nicht irgendwie kaputt haust ja, muss ein bisschen hochleveln ja Ich habe Gefühl. Das gar nicht was Quatsch. Stärks. Äh, Hops. Hops. Äh, Pokémon Level 39, ne? Ne, 37 war Pellas stärkstes Pokémon. Ey wie jetzt ja, ich greife ich aber nicht mal an. Was ein meiner 84 Pokebälle man hat oder 81 Boah, es gibt das schon wieder los. Also, ja du greifst mich wahrscheinlich nicht an, weil du Stahl angefasst ne bringt nicht so viel. 84 hatte ich, habe ich 83, habe ich noch 82. So bleibt drin Habe ich mich mal entscheiden, ein so ein Ding zu fangen, immer so was. Ich weiß, ich könnte super bälle einsetzen, aber über aber. Also überhaupt irgendein angriffs move Veröhner Angeberei als noch irgendeinen anderen Staatsangriff Junge macht mir jetzt hier nicht so schwer komm schon bleib bleibt bleib drinne, bleibt drinne Kratzfurie, super das der einzige Angriff den du hast ist ein bisschen billig, ja. Kreide schrei genau. Ja, jetzt kommen bleibt drin. War ich mache so ein super oder irgendwie so weit ich will mit dem Pokéball fangen. Komm schon. Ran. für Mich gibt es keine Überbälle und Superbälle. Okay, Der wird schon irgendwie so da drin bleiben. Oh, oh nee, jetzt habe ich nicht kaputt. Ich will mit dem Leveln. Dumm. Kuro wird viel zu überlebt sein im Vergleich zu ihm. Ich mag das nicht. No, Raptor, Paralyse mal bitte der starts der bringt voll hier lieber irgendwie was zum einschläfern wenn noch besser und ja diese kommt natürlich durch nicht aber gefangen gut ist ein erfolg ja, sein links noch weiter ausbauen okay jahre auf dem kopf haben sich zu so etwas wert dass einen eisernen elm erinnert es ist von naturskriegerschwan veranlagt und das stahl nur, also nur weg Geh weg Ich auf annehmen A jetzt, danke Warum? Warum sind die? War mich ein bisschen stört. Ne, ist diese. Ach ja, Angst. Also genau. Die, äh... die wilden Pokémon sind schon stärker als die Trainer, gegen die ich gekämpft habe. ist das? Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal zurück weil ich muss mein team heilen weil dieses eine ding hat natürlich wieder meinen starter kaputt gehauen Gehe mal zur trainerin und hauen die kaputt damit ich hoffentlich ein bisschen levelt und spätestens jetzt habe ich so meine kleinen probleme mit dem ep teiler warum kann ich den nicht abstellen was soll das eigentlich ich will nicht dass ein anderes pokémon stärker als mein Starter ist, <lacht> hey. das ist eine frechheit Aber dagegen gibt es eine ganz einfache Lösung. Ich gehe jeden Tag zum friseur wenn es einfach nicht ertragen, wenn Man haar durcheinander geraten. Schlimmste du stark? Das ist schon nicht mehr feierlich. Äh, war ich schon mal drin? Ähm, warte, warum verkaufst du genau die gleichen Sachen wie was? Gut, ich würde sagen, ich beende den Part hier und ich weiß genau, was ich im nächsten Part schon mache. Ähm, ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Bitte lasst doch ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das wäre so lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Wieder. Ciao, ciao.